Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet. Man möchte es nicht für möglich halten, aber mittlerweile ist die 65. Folge der... Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik am Start hier auf dem Gleichsatzkanal. Der Adresse für diejenigen Zeitgenossen, die an einem qualitativ äh, niveauvollen geistigen Sein interessiert sind. Ich äh, bespreche hier die Leitsätze vieler Artikel auf Gleichsatz.de und Dazu kommen, dazu kommen die jeweiligen Kategorien, Abstraktionskategorie aus der Kategoriensammlung von Gleichsatz.de und was sich so auf, in der Abteilung Fritz Mautner gefunden hat. im Thema Sprachkritik wird hier besprochen zum Zwecke der systematischen Aufarbeitung und der des systematischen Zusammenhangs dieser Angelegenheit zum Zwecke der Verbesserung der Denkfähigkeit der Urteilskraft derjenigen, die sich hierfür interessieren. Es geht weiter mit der Nummer 309 von 350. Das Ende der ganzen Veranstaltung ist absehbar, ich denke mal in Richtung Schärfung eines Sprachbewusstseins, wie überhaupt eines Bewusstseins, hat diese Veranstaltung beigetragen. Jetzt muss ich mir nur noch einen Agenten suchen, der in der Lage ist, das alles entsprechend zu verkaufen, weil ich bin nicht der, der Marketman, bin ich nicht. Ich äh, habe diese Preiserei äh, gestrichen. Und soll es nun zwar so sein, dass das Ganze in der Versenkung verschwindet und im ersten Jahre 2114 wieder auftaucht, dann soll es eben so sein, meine Arbeit ist getan, ich habe das veröffentlicht und mehr kann man nicht tun. Eine Schuldigkeit ist getan und. Der Rest an Schuldigkeit liegt dann äh, jetzt entsprechend die musikalische Untermalung hin an dieser Stelle. Also wie gesagt, äh, Medias Res jetzt äh, 309, Trennung von wissenschaftlicher Gegenstandsproblematik und philosophischer Sinnproblematik, da ist jetzt irgendjemand der Meinung, nicht näher genannter Autor, der Meinung, man müsste hier eine Gegenstandsproblematik von einer Sinnproblematik trennen und die Gegenstandsproblematik, die wäre die wissenschaftliche und die Sinnproblematik die philosophische, sodass sozusagen der Sinn in die Abteilung Philosophie gehört, Sinn auch ein bedeutungsträchtiger Begriff, der die verschiedensten Interpretationen erlaubt. Und Gegenstandsproblematik, das ist das harte Geschäft des äh, beweisbaren Wissens, die harten Fakten. So jedenfalls ein nicht genannter Autor. Das Ganze erklärt sich sofort, wenn klargestellt wird, dass in dieser wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Gegenstandsproblematik so etwas wie eine empiristisch äh, unmittelbare Erfahrung verstanden wird, die es äh, nicht gibt. Und dann fällt der Philosophie plötzlich eine ganz andere Aufgabe zu, und zwar die der Erkenntniskritik, der Wissenschaftskritik, der Abstraktionskritik, der Sprachkritik. Und äh, am Ende dieses äh, diese Auseinandersetzung muss sich die Wissenschaft bescheiden, eine bloße Technik zu sein, die in bestimmter Art und Weise sinnvoll und nutzvoll ist, also der Sinn im Sinn von Sinn und Zweck nutzen den etwas hat, aber die Beurteilung, inwieweit irgendein Nutzen vorrangig oder nachrangig ist oder zu sein hat, das obliegt dann unter anderem auch der Philosophie. Mein Philosophiebegriff, der, der lautet so, dass überall da, wo andere nicht genug reflektieren, ganz egal um was es sich handelt, muss es Leute geben, die dann noch den entsprechenden Überblick haben, um zumindest die Problematik zu sehen. Und das sind dann Leute, die sich ausschließlich oder vorwiegend mit derartigen Widersprüchen beschäftigen die es in der Vergangenheit bisher nicht gegeben hat, sonst wäre die sogenannte Wissenschaft nicht so äh, dermaßen ungeschoren davongekommen, also eine Umwertung aller Werte, eine Neuordnung äh, von Grund auf, aufgrund einer völligen Umgestaltung der bisherigen Legitimationen, äh, Rechtfertigungen, die bisher auf, äh, auf der Basis allgemeingültigen objektiven Wissens Gestaltet wurden, sind alle zu äh, revidieren, zu überarbeiten, je nachdem, wie viele Anteile es da gibt an äh, reiner Spekulation und auch versteckten Machtinteressen. Das wird man sehen, aber zuerst einmal muss, muss durch, durch die Bank auch der letzte Hansel in, in, in irgendeinem hinterweltlerischen Dorf begreifen, dass es kein allgemeingültiges Wissen, keine allgemeingültige Wahrheit und keine allgemeingültige Erkenntnis gibt. Und wenn jetzt, äh, ich bin es schon äh, müde, immer wieder auf diese naiven Einwürfe zu reagieren, die mir dann vorwerfen, ja, das ist ja dann auch wieder eine allgemeingültige Wahrheit, dass es keine allgemeingültige Wahrheit gibt an muss ich, äh, erwidere ich, äh, dass äh, es auf das Subjekt ankommt. In der bisherigen Auffassung spielt das Subjekt keine Rolle, weil es ja, äh, weil mit einem Subjekt überhaupt die, äh, gerechnet wird. Und hier ist es das Ganze das Gleiche, der Vorwurf geschieht aus einer Logik des, wenn das alle täten. Aber diese Logik ist irrelevant, weil, weil alle niemals irgendetwas ganz bestimmtes tun. Es ist nur eine Idee, eine Theorie und äh, diese äh, Vorstellung ist jetzt da, wo die Allgemeingültigkeit bestritten wird äh, deswegen nicht allgemeingültig, weil es ja auf den einzelnen, weil die jeweiligen einzelnen ankommt, inwieweit äh, da etwas kapiert wird und dieses Verstehen der nicht vorhandenen Allgemeingültigkeit oder oder um es äh, plakativ zu sagen, zu verstehen, dass nichts gegeben ist in einem logisch allgemeingültigen Sinn. Das ist die grundlegende Erneuerung, so dass es äh, auf die jeweiligen Einzelnen ankommt, die das begreifen. Das sind dann von mir aus 10, von mir aus 20, 30, 40, 50. Und diese Allgemeingültigkeit ist dann beschränkt eben auf diese Innerhalb dieser 50 Leute oder 100, von mir aus 100.000 könnten es unter Umständen heute schon auf diesem Planeten sein, wenn man das etwas forcieren würde, die aufzuspüren, da Umfragen zu starten, die nicht an eine allgemeingültig logisch allgemeingültige Realität glauben vielleicht auch aus anderen Gründen, aber das ist wieder eine andere Geschichte, dann sind es eben so viele und Allgemeingültigkeit heißt dann 100.000 oder 10 oder 20 oder was weiß ich. Das ist aber immer nur in einem ethischen Sinn von Bedeutung, nicht in einem logischen. Das heißt, wenn es darum geht, äh, irgendwelche Abstimmungen abzuhalten, wo dann jemand über etwas, eine Sache äh, dann verfügt wird, das dann zu einer Regel wird oder von mir aus auch zu einem Gesetz, dann sind das genau so viele Leute. Und im optimalen Fall ist die Sache, äh, über die entschieden wird, eine, die genau diese Leute auch betrifft. Von mir aus 10.000 oder, oder jetzt die Einwohner einer Stadt. Und dadurch wird der Abstraktionsgrad der ganzen Geschichte erheblich reduziert. Weil wenn jetzt heutzutage irgendeine Wahl stattfindet äh, zum Bundestag von mir aus, dann äh, ist, sind die Angelegenheiten, die Interessen der einzelnen Bürger, wird nicht äh, in, gering, in sehr geringem Maß äh, über die, die äh, werden die Interessen der einzelnen Bürger befriedigt, sondern eben die Interessen der Allgemeinheit. Und da ist man dann äh, so beteiligt an dieser Allgemeinheit wie man jetzt, äh, wie es heißt, äh, im, Prinzip, äh, im Prinzip kann jeder, wenn jetzt, äh, schreibt jetzt, äh, Nationalspieler Gossens schreibt ein Buch, äh, man soll den Traum äh, nicht, äh, man soll an seinen Traum festhalten, so ungefähr, dann ist es so eine... Eine Jubellektüre, wo sich jeder dann ähm, in die Logik einschalten soll, ja, wenn das der eine schafft, dann können es die anderen auch alle schaffen. Also einer steht für die Allgemeinheit und das ist eine, eine Logik wie äh, ja dieselbe wie im, im Prinzip äh, gibt es ja Lottogewinner, die eine, eine Million oder was weiß ich, was die Preise da sind, äh, äh, gewinnen aber die Chancen für alle anderen die sind relativ gering Müssen sich, ich weiß jetzt nicht, ob hier im Bildungsbürgertum da irgendwelche Lottospieler drunter sind, aber so ungefähr schaut das aus. Es ist nur, man ist eine Art, diese Begeisterungsovertüren, die dann oft über die Medien geschaltet werden, dass die Leute begeistert dann irgendetwas anstreben und die Generation 2000. Die wollen jetzt alle YouTube-Star und bekannt werden. Das ist das, äh, äh, was ihre Ziele sind. Also. Illusion spielt eine große Rolle und äh, ein fast schon religiöser Glaube, dass man selbst eben da auch dabei ist. Man glaubt dann auch noch, mit Leistung ist äh, da etwas zu erreichen. Aber von den paar Hanseln abgesehen, die das tatsächlich schaffen, ist die eigentliche äh, Disziplin disziplinarische Maßnahme die, dass die Masse strebt und ihr Bestes gibt und davon profitieren eben die Leute, die andere für sich arbeiten lassen können. Das ist der ganze Sinn und Zweck von der Angelegenheit, aber im Grunde genommen ist das diese Abstraktionsproblematik, dass eben vom Einzelnen abstrahiert wird oder äh, sich der Einzelne mit der Allgemeinheit identifiziert. So als würde äh, das Wort Wirklichkeit, dass der, das all, fast das Allgemeinste, was es überhaupt gibt, etwas Konkretes bedeuten. Irgendeinen konkreten Gegenstand. So dass das beweisbar wäre, das ist leider nicht der Fall. Weil nicht einmal das Sein ist eine Eigenschaft des Dings. So viel zwar nicht zu der Nummer 209, aber doch erheblich zur Erklärung hat jetzt meine, wie nenne ich das, Tirade war das schon fast. Bleiben wir noch 13 Minuten, gut über die Hälfte auf eine Nummer verplempert. Was heißt verplempert? Äh, aber doch, äh, also die 80 möchte ich, möchte ich nicht erreichen hier mit der Trilogie. Das wäre etwas sehr viel geplaudert. Äh, wie auch immer. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Die nächste Nummer heißt 310. Sprache ist der erste Hebel zur Aneignung. Äh, das ist jetzt ein Begriff der noch nicht allzu häufig ist schon besprochen worden und zwar jeweils immer in den Anklängen zur Ökonomie. Ich rufe den Prozess der Begriffsbildung ins Gedächtnis. Es wird ein bestimmter Begriff, ein, ein, ein Ding, eine Sache, eine ungeformte Sache oder eine unbekannte Sache, ein Phänomen äh, wird mit einem Namen bezeichnet. Zum Zwecke der besseren äh, Funktion, Nutzbarkeit. Ich, ich äh, stehe im Bäckerladen und vor mir liegt ein... Äh, ein ein Zuckergepäck, das äh, wahrscheinlich einen Namen hat und auch ein Preisschild, aber von den verschiedenen Preisschildern gelingt es mir nicht, den richtigen Namen rauszusuchen. Und ich deute mit dem Finger darauf und sage äh, eins von denen da. Und die Verkäuferin nimmt das dann und hier ist der Sinn und Zweck äh, äh, als jetzt Dings da, als Generalname für alle die Sachen äh, die nicht nach ihrem definierten Namen bekannt sind, um äh, meinen Wunsch Ausdruck zu verleihen, äh, dieses Ding käuflich zu erwerben. Der dahinterliegende Zweck ist äh, wieder ein anderer, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und zwar einer des äh, gemütlichen Nachmittags mit einer Tasse Kaffee und etwas Süßem, das äh, eine meiner Lebensgewohnheiten ist, aber genug aus der Schule geplaudert. Also der erste Hebel ist etwas äh, drastisch ausgedrückt mechanisch, aber so funktioniert diese Art von, äh, ich nenne das gern auch Machtinteresse. Es ist nicht nur ein Interesse, sondern im Grunde genommen ist alles, was getan wird, äh, stellt eine Macht dar. Äh, etwas, äh, wo ein Wille dann sozusagen realisiert wird, beziehungsweise ein Wunsch erfüllt. Diese Redewendung gefällt mir besser. Aber im Grunde genommen ist es derselbe Prozess, äh, wie äh, ein, in, äh, es herrscht ein Interesse. Es ist ein Interesse vorhanden, äh, um jetzt irgendetwas zu erreichen. Und äh, dieses Interesse ist im Grunde genommen ein Machtinteresse. Es soll etwas in meinem Sinn getan werden oder das, was ich will, soll erreicht werden. Es ist nicht nur für meine Begriffe, sondern, sondern, ich rate dazu, den Machtbegriff genau an dieser, sozusagen am Ursprung der Begriffsbildung anzusetzen und dementsprechend dann äh, die Interessen zu legitimieren, ob, die jetzt, ob der jetzt äh, logisch nachgeprüft werden kann oder in Form eines äh, Katalogs an Wertvorstellungen und die, die Unterordnung dann dieses oder jenes Interesses, äh, um in, äh, im Konfliktfall äh, dann einen Streit äh, beizulegen, also, äh, es geht weniger um Erkenntnis, sondern es geht hier um Macht, und zwar in diesem Bacon'schen Sinn, Wissen ist Macht. Das heißt äh, weniger, dass äh, jetzt ein Wissen dasjenige wäre, sondern äh, das Interesse zum Wissen muss hier dazwischen geschaltet werden. Das ist ein Machtinteresse. Und es handelt sich hier um den mit Nietzsche äh, zu sagen Willen zur Macht, der hier wirksam ist. Und dieser Wille zur Macht ist derjenige, der dann, äh, wenn er nicht geregelt wird, äh, sich möglicherweise in Form eines äh, Absolutismus, totalitäre Verhältnisse sich auswirkt wenn das äh, Prüfsystem nicht funktioniert. Und das ist Sache der Politik, die Verhältnisse so zu gestalten, dass diese Kontrolle, diese im Grunde genommen demokratische Kontrolle, funktioniert. funktioniert. Und schon geht es weiter mit der Nummer 311. Georg Wilhelm Friedrich, da steht der Hegel gar nicht mehr dabei, aber es ist der Hegel. Seine Grundlinien der Philosophie des Rechts haben auch für eine große Anhängerschaft gesorgt, war der gute Mann da auch sehr zugange, spitzname Staatsphilosoph, auch Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika schwer äh, am Wirken. In diesen Grundlinien heißt es, die Besitznahme ist teils die unmittelbare körperliche Ergreifung, teils die Formierung, teils die bloße Bezeichnung. Also die unmittelbare körperliche Ergreifung, das ist im Grunde genommen die Willkür, wo die Frage der Legitimation jetzt noch nicht geklärt ist oder sie ist äh, äh, schon geklärt, dass das da, dahingehend geregelt ist, wer zuerst kommt, mal zuerst, äh, so nach dem Fall, wie äh, in Amerika die Siedler da ihre Claims abgesteckt haben, Indianer haben zugeschaut, die, äh, die Eingeborenen, Indianer ist ja, ist, ist ja schon wieder rassistisch angeblich, äh, teils die Formierung, teils die bloße Bezeichnung. Also der Vorteil durch die Bezeichnung, der, der besteht dann darin, dass etwas, das vorher noch keinen Namen hatte, auf einmal einen Namen hat mit der entsprechenden Definition. Also jetzt mal vergleichsweise, der Bewusstseinsbegriff, den hat es vorher nicht gegeben. Und da stellt man sich dann zwei Leute vor, der, der eine kennt den Bewusstseinsbegriff und der andere kennt den nicht. Und äh, jetzt äh, muss es bloß um irgendetwas gehen und plötzlich beginnt äh, einer der beiden Verhandlungspartner äh, in Richtung Bewusstsein zu argumentieren. Hat da äh, durchaus treffende Argumente, weil es lässt sich ja so etwas wie ein, äh, ein Phänomen des Bewusstseins, eine, eine Einheit im, im Denken und, und damit verbunden auch das Phänomen einer, einer Person oder eines Ichs lässt sich ja schwerlich bestreiten, äh, beziehungsweise jemand, der von Bewusstsein noch keine Ahnung hat, wird jetzt auch von der, der, der Ich-Problematik weniger eine Ahnung haben. Also äh, ich will damit nur sagen, dass so jemand äh, eine Waffe hat. Äh, in Form eines Arguments, um jemanden da irgendetwas abzuschwatzen oder einzureden, etwas beizubringen, wie auch immer auf alle Fälle äh, steht, diese Person dann äh, ist in einem Vorteil äh, dem anderen gegenüber. Und das gilt jetzt nicht, für den, nicht nur für den Bewusstseinsbegriff, sondern dann letztlich äh, könnte man sagen, ist der gebildete, versierte äh, Mensch, äh, dem ungebildeten, primitiven Naivling, äh, in der Regel immer im Vorteil, äh, wenn es sich jetzt nicht um irgendwelche außergewöhnlichen Zustände, wie jetzt Nachkriegszustand und der Bauer, der gibt seine... Meine Eier, nur gegen ein Schmuckkollier her. Also in dem Fall wäre jetzt der, der Naivling im Vorteil oder der Ungebildete. Aber von dieser, das haben einmal abgesehen, komme ich zur nächsten Nummer. Nietzsche, äh, gelernter Philologe, schlägt hier zu und zwar heißt es bei ihm das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen. Sie sagen, das ist das und das, sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laut ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz. Also ein Herrenrecht ist das, eine Machtäußerung der Herrschenden. Und genau in dem Sinn kann das wie in einer der letzten Folge äh, dann passieren, dass das Schweigen als äh, Widerstand empfunden wird, weil diese Herren mit ihren Machtäußerungen äh, dann äh, sozusagen nicht mehr wirksam werden, weil ihre Argumente nicht mehr gehört werden, ihre Begriffe nicht kein, keine Aufmerksamkeit mehr finden, kein Interesse mehr finden. Es ist es ist eine, eine mit anderen Waffen, eine Ablehnung. Man, man begibt sich im Grunde genommen nicht auf das Schlachtfeld desjenigen. Man lässt sich das Schlachtfeld nicht mehr vorschreiben, sodass der andere gezwungen ist, auf eine andere Art und Weise seine Ziele zu verfolgen. Und wenn jemand jetzt äh, das... Äh, oder dass das Quatschen als Waffe nicht mehr zur Verfügung hat, dann schaut es bisweilen dann plötzlich ganz anders aus in solchen Auseinandersetzungen und der Redegewandte ist plötzlich gezwungen, ohne viel trara da klein beizugeben. Oder zumindest werden ihm Kompromisse abgetrotzt. Durch die reine Verweigerungshaltung ich könnte jetzt ein sexistisches Argument bringen. Frauen, die kennen diese Art von Widerstand sehr gut, diese Art der Verweigerung in Form eines Teuchheitsgürtels. Es handelt sich im Grunde genommen immer um eine Art der Kriegsführung, wenn jemand das Wort ergreift oder in, in Form der Sprache werden immer Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewegt immer eine Form von Strategie damit verbunden, weil äh, äh, immer ein Interesse mit im Spiel ist. Und dieses Interesse ist dann letztlich ein Machtinteresse. Das gilt jetzt auch, gilt jetzt auch, hört man oft, dass äh, jetzt in die Problembezirke kommen irgendwelche Sozialarbeiter und die versuchen dann so die, die, Sie kommen dann auf die Verstehenstour, sie, sie wollen dann alles Mögliche verstehen. Aber letztlich geht es ihnen nur um bestimmte Ziele, die sie da womöglich in, in Konkurrenz jetzt noch zu anderen Bewerbern realisieren müssen, dass die, dass die, die Verbrechen in diesem Viertel jetzt innerhalb von ein zwei Jahren dann zurückgehen, so auf die Art. Aber das wird jetzt nicht, ist jetzt wird jetzt nicht verdeutlicht in, in so einem Gespräch, Verstehensgespräch von so einem Sozialarbeiter, sondern der versucht dann die Bedürfnisse hier. Ähm, dieser Leute kennenzulernen und tut so als würde er versuchen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Äh, aber die eigentliche Relation ist, dass es eben ein Job für ihn ist, der bezahlt wird und da steht eine Leistung dahinter, die äh, zu erbringen ist. Äh, und äh, wäre das denn, äh, diesen, dieser Bevölkerung, dieses Viertels klar, im, ich meine, im Grunde genommen ist es, den helleren Köpfen ist es sicher klar, denn die Einfältigeren die bilden sich dann ein, ah jetzt habe ich einen Freund gefunden und so, aber wie so oft ist die, das richtige ins rechte Licht setzen, die richtige Relation setzen gibt dann ein ganz anderes Bild als wie ich habe das schon mal angesprochen ist immer die Rede von 20% haben die und die Partei gewählt, aber es wird nicht dazu gesagt, dass nur 50 Prozent der Bevölkerung äh, überhaupt gewählt haben, also dass diese 20 Prozent im Grunde genommen plus 10 Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Äh, es ist ungefähr dasselbe wie äh, jetzt beim Fußball heißt es ja, in, in dieser oder jener Verein hat äh, äh, 80 Prozent des Ballbesitzes äh, aber es wird nicht dazu gesagt äh, des Ballbesitzes in der eigenen Hälfte, weil die dann 3-0 verloren haben. Wo die andere äh, Partei bloß äh, 10% äh, des Ballbesitzes aber in der gegnerischen Hälfte und das waren dann Tore. Also lauter solche Informationen oder Behauptungen, äh, Statements, äh, die äh, aus einer ganz anderen einem ganz anderen Bezug getroffen werden, äh, erhalten dann ein äh, völlig anderes Licht, wenn dieser Bezug, die Relation anders hergestellt wird, obwohl es sich um die ganz die gleiche Sache handelt, aber eben äh, verschiedene Beurteilungen möglich sind. Und nur jemand, der äh, die Abstraktionsprozesse kennt oder wie sowas abläuft, wie dann man etwas machen kann, weil weil ihm klar ist, dass von Anfang an schon äh, ein, ein subjektives Moment, eine, eine, ein, ein Wollen, ein Bestreben äh, mit dabei ist. Er kann das dann auch in späteren oder, oder etwas entfernterer Thematik dann analysieren und somit äh, eine, eine Kritik oder eine Prüfung dessen vornehmen, was ihm da vorgesetzt wird. Aber meine Zeit ist schon vorbei, habe ich gerade... Äh, oh, ich bin schwer über die Zeit, sechs Minuten. Das kriege ich nicht mehr geregelt, nicht mehr mit Post-Production und Hängen. Löschen. Tja, äh, Folge, äh, Folge 65 war das, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich notiere hier mir hier nochmal das Herrenrecht, mit noch so einem Herrenrecht geht es weiter, Brauchen wir dann das nächste Mal gar nicht mehr weiter aufzuhalten, aber ich bin Peace. Peace, ich muss das deutlich aussprechen, peace, damit der, der uh, YouTube Transcriber das richtig macht. Peace und out.